in Zukunft fast kostenlos heizen. Ist das ein Mythos oder ist das machbar? Dazu mache ich ein kostenloses Online-Seminar. Wie diese Konstellation funktioniert. Es ist kaum zu glauben, dass tatsächlich heute schon Häuser stehen, die mehr Energie produzieren, als sie tatsächlich verbrauchen. Das heißt, bilanziell, von der Energiemenge speisen Sie einfach elektrische Energie ein. Diese Häuser werden natürlich alle mit Kabel betrieben und nicht mit Rohren. Das heißt, sie werden mit Infrarotheizung betrieben. Und es gibt natürlich eine Photovoltaik und entsprechende Speicher. Aber Sie sehen, es ist machbar. Es wird machbar. Und wie das im Detail funktioniert, das zeige ich in einem Webinar wo ich jetzt eine Warteliste zur Verfügung habe, wo Sie sich gerne eintragen können. Seien Sie dabei, ich freue mich auf Sie, denn es ist ein riesig spannendes Thema. Es kommen auch noch andere Themen dran, die in diesem Online-Seminar gezeigt werden. Übrigens, das Seminar ist kostenlos, obwohl verdammt viel Wissen da drin steckt. Ich freue mich auf Sie, vor allen Dingen, wenn Sie jetzt in der Warteliste sich eintragen, dann sind Sie hundertprozentig mit dabei. Ihr Johann Beurer